mein Hausschlüssel. Richtig, mein Smartphone ist jetzt mein Schlüssel und damit steuere ich meine Haustür, egal wo ich bin. Wie das geht? Ich habe mir Nuki gekauft, habe es über mein Türschloss montiert und fertig. Jetzt lasse ich meine Handwerker rein, auch wenn ich schon bei der Arbeit bin. Hallo? Ja, ich mache ihn gleich auf. Nuki erkennt auch, wenn sich berechtigte Smartphones nähern öffnet das Schloss automatisch. Das nennt sich dann Auto-Unlock. Und Ihr Smartphone ist natürlich auch berechtigt. Hi Schatz! Mit meiner Nuki App erfahre ich übrigens auch, ob meine Kids gut zu Hause angekommen sind. Ja, offensichtlich gut angekommen. Aber jetzt schauen wir uns mal an, wie das Nuki Smart Lock aussieht. Cooles Teil, oder? Super durchdacht. Die Nuki Bridge verbindet das Smart mit dem Internet. So habe ich meine Schlüssel immer dabei. Und die, die kann ich jetzt zu Hause lassen. Denn dank Gnuki habe ich jetzt den Überblick bestimme, wer, wann, wie lange Zutritt zu meinem Zuhause hat. Oh, das muss mein Freund Dennis sein. Soll ich den jetzt auch noch reinlassen?